Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Wir wissen, wie wichtig ist es ist, einen freien und ungehinderten Zugang zu Informationen zu haben. Es ist wichtig, um sich ein Bild machen zu können, eine eigene Meinung formen zu können. Es ist wichtig und von unschätzbarem Wert für unsere Demokratie, für ein gutes Zusammenleben. Da wir aber auch erleben, auch bei unseren europäischen Nachbarn, dass eben Meinungs- und Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit mehr ist, ist Ihre Arbeit umso wichtiger. Und dafür ein großes Dankeschön. Das, was Sie jeden Tag leisten, ist eben für unsere Demokratie und für unser Zusammenleben von großem Wert. Also auch für die Zukunft, für die nächsten 25 Jahre viel Kraft und Erfolg für Ihre Arbeit.